So, heute geht es einmal so richtig zur Sache äh, Habe mir jetzt meinen Schlüssel Es geht heute zuerst zum Philipp und dann möchte ich den dort voll laden Ich habe jetzt 100% habe ein bisschen die Heizung eingeschaltet damit der Akku ein bisschen vorgewärmt ist, weil es hat 0 Grad und dann möchte ich gerne auf die Backrauf und bis Klongfurt fahren Das heißt, das sind 130 Kilometer und da auf die Backrauf sind es äh, bis ja, sind da jetzt auf ca. 350 km und die pack hat 1176 also das ist schon ein bisschen Herausforderung hätte ich jetzt einmal gesagt und dann schauen wir mal weiter oder wie weit das wir kommen ja, viel spaß beim video So, meine Freunde, da geht es heute rauf. Ich bin jetzt wahrscheinlich schon ca. 200 Höhenmeter raufgefahren. Und ich werde jetzt beim Philipp den Akkustand checken. Und dann werden wir so lange Pause machen, bis der Akku geladen ist. Ja, aber dann gibt es noch mal 700 Höhenmeter das wäre super, wenn ich da mit 50% vom Akku ankommen und dann bin ich schon neugierig dann geht es eigentlich fast nur mehr bergab wieder auf 400 Meter oder so ich, mein, ich habe ja seht, ich aufs Trauer aufgezeichnet und dann möchte ich schauen, was er dann einfach ein paar mal runterfahren rekuperiert man kann mit dem rekuperieren glaube ich auch relativ höher ausholen und zwar wenn ich ihn jetzt nur runterrollen lasse ohne dass er rekuperiert. teilweise ist es ja möglich dann ist, wenn die Geschwindigkeit nicht so hoch ist aber ich trotzdem dauerhaft rekuperiere und einfach ganz gemütlich runterrollen dann speist er natürlich dauerhaft in den Akku was eigentlich ja, im Prinzip nur auf die Zeit ausschlaggebend ist und Zeithobby. Also, machen wir da jetzt auch mal keinen Stress. Ja, jetzt bin ich beim Philipp in seiner Werkstatt und er hat das schon programmiert. So, jetzt will ich das umdrehen. Der Controller wird schon eingebaut. der Torture wird aufgeladen. Das ist eine Elektronikschmiede. Schauen wir mal mit 10 Ampere, 25%, das sind, 25 sind 400 naja, Stunden steht seit wir jetzt anbringen, bis ich wieder voll bin, dann werde ich weiterfahren Das passt gut, eine Stunde, eineinhalb Stunden müsste voll sein ja, der Philipp wird mich jetzt begleiten mit seinem Radl Es geht da die Packer auf wir haben jetzt da die Blinker ausprogrammiert, was super ist Jetzt kriege ich da am Display eine Rückmeldung. Jetzt ist ein gelben Kreis, der blinkt. Das ist jetzt eine Blinkautomatik. Und der blinkt jetzt 15 Mal. Dann kann ich Handzeichen geben. Weil ich die Blinker natürlich nur hinten habe, so kriege ich es auch vor. Und ja, das ist halt ein lebendes System und wird immer weiter erweitert. Ich habe jetzt auf 100% aufgeladen, aber die Photovoltaik landet dann trotzdem noch in den Akku rein. Also der Controller sperrt das nicht, weil ja die Spannung auf 41,5 Volt quasi begrenzt ist. Da ist immer so ein bisschen Toleranz drin. So, jetzt hat der Blinker abgeschalten wenn die cool. das rote Licht ist, dass das Brücklicht bremst, also eingeschalten ist. Was auch super ist, dann weiß ich genau, ob das Rücklicht einer oder aus ist. Na dann Philipp, machen wir rennen oder? Wer erst oben ist. Ich bin auf ich. <lacht> der hat stramme Wadeln, der Bursche. <lacht> dann schauen wir mal. <lacht> Wir fahren mal voraus, dann sehen wir gleich mal bei der Steigung durch, was der Unterschied ist mit einem sehr fitten Radfahrer ohne Antrieb und einem eher unfitten Wohnwagen-Anhängerfahrer. Gas? <lacht> ja, der Puch ist ja echt gut, Hand. Auf die Park geschafft. Mit meinem Konditionslabel ist das natürlich ein bisschen eine Herausforderung gewesen. Dann wir da mal Pause machen. Ja, die heiß. Echt? Jetzt zwischendurch haben sie Aussetzer gehabt. So, der Philipp verlässt mich jetzt, der fährt heimwärts, ohne Handschuhe, ganz mutig, bei <lacht> geschätzt, also so ist gefroren da, 0 bis minus 1 Grad. Auf die Park haben wir es einmal geschafft, was haben wir jetzt auch gestanden gehabt, habe ich gesagt? 56, oder? 56, oder? Ja, Schauen wir mal. Äh. Ja. Ich sehe es nicht, ich habe keine Brüllen drauf. 47. Ja. 57. 57 Prozent. Jetzt geht es noch ein Stück bergauf. Und dann geht es eigentlich nur mehr bergab. Und dann schaue ich mal, was wir rekuperieren. <lacht> ich bin neugierig. Aber ich schätze, es werden ein paar Prozent sein, vielleicht. 5, 6 Prozent. Und dann suche ich mir Platz zum Schlafen. Verbotenerweise in Gärten. <lacht> also schlafen nicht, ich muss mir wieder meine Fahrtüchtigkeit herstellen, so heißt das genau. so, die Handschuhe an und dann gehts weiter boah, kalt ist auch aber ich habe noch zwei Jacken drin drei Jacken habe ich drin brauchst du Jacken? passt, Philipp, danke passt, ja und komm gut heim falls ich irgendwo Becken bleibt du musst ja in Auto vorbeikommen ja, dann kommst du mit dem Auto, genau Passt, ciao, Papa. Ciao. Tschüss. Ja, weiter geht's. Bah, die Motoren waren heiß. Jetzt geht die Sonne natürlich auch weg, es ist halb drei, schon relativ spät aber ich möchte schauen, dass ich heute noch bis Wolfsberg komme und dann schauen wir mal weiter und sonst fahre ich auf die Autobahn <lacht>